Christbaum. Nordmannstanne, Plastik oder im Topf? Für mich ganz klar Nordmannstanne. Aus dem Wald Waldenfechten. Frischbaumschmuck, Klassisch mit Farbkonzept oder kommt der Bund? Ich habe es gerne silberig. Äh, sehr klassisch. Mit Kerzen oder led lichterketten Äh, bei mir Kerzen. LED. Da muss ich nicht dran ein wegen dem Ablöschen. <lacht> das beste Essen. Viele im Teig oder Fondue Chinoise? Das viele im Teig Jetzt es früher bei meiner Großmutter Jetzt haben wir umgeschaltet auf Fondue Chinoise Dann nehme ich viele in im Teig. <lacht> Warmiger Getränk? Glühwein oder Punsch? Punsch. Nein, Glühwein ist schon besser. Weihnachtsgeschenk. Last minute Stress oder bereits lange vorher geplant? Am liebsten ganz drauf verzichten. Ja, eher Last Minute. Weihnachtslieder. Sauber singen oder zulassen? Zug ja. dürfen wir Rühren nicht singen. Ja, aber ich singe gern. Ja, <lacht> ich singe gern. <lacht> Weihnachtsfeier Im kleinen Kreis? Oder eine Videokonferenz mit der ganzen Verwandtschaft? Nein, Videokonferenz haben wir schon genug gehabt. Im kleinen Kreis wird bei uns geführt. Auch oh, im kleinen Kreis.